In unserem Leben gibt es Alltagssituationen und Aktivitäten, die gleichartig ablaufen. Egal ob in der Familie, der Schule, am Arbeitsplatz, im Verein, auf der Straße, beim Sport, in der Gemeinde, im eigenen Bezirk oder Bundesland, in ganz Österreich oder darüber hinaus in Europa und der übrigen Welt. Viele Vorgänge produzieren Daten, die, soweit es sich um öffentliche oder anonymisierte Daten handelt, frei und kostenlos nutzbar sind, um als Basis für zukünftige Anwendungen und Problemlösungen oder der allgemeinen Information zu dienen. Doch wo sind diese Daten auffindbar? Exakt dieser Katalog ist data.gv.at. Hier fließen alle offenen Daten zusammen, die vom öffentlichen Sektor in Österreich verwaltet werden. Diese Daten stehen für jedermann zur kostenlosen und freien Nutzung bereit. Zusätzlich stellt data.gv.at diese Informationen dem europäischen Datenportal zur Verfügung, damit auch auf globaler Ebene ein gegenseitiger Informationsaustausch stattfinden kann. Auf diese Weise können alle interessierten Bürgerinnen und Bürger europäische Verwaltungen, Wissenschaft und Forschung sowie innovative Unternehmen auf einen riesigen Schatz an Daten zugreifen, die laufend in neue Entwicklungen einfließen. Als Resultat entstehen Apps und andere Anwendungen, die zum Beispiel Aufschluss über die aktuell geltende Geschwindigkeitsbeschränkung, den Standort des nächsten öffentlichen Nussbaums, die Wassertemperatur der umliegenden Badeseen aktuelle Ausschreibungen der öffentlichen Verwaltung und nahezu unbegrenzt viele weitere Informationen liefern. Data GVAT ist nicht nur der Katalog für diese öffentlichen Daten und stellt sie der Allgemeinheit zur Verfügung, sondern fördert auch gezielt die Entwicklung von entsprechenden Anwendungen. Damit Sie aus dem österreichischen offenen Datenschatz genau jene Vorteile ziehen, die das Zusammenleben für Sie tagtäglich verbessern und vereinfachen. data.gv.at Offene Daten nutzen allen.